Nice! Ein ganz herzliches Willkommen aus Katowice. Wir haben es geschafft, ähm, nachdem wir am selben Tag aus Kopenhagen gekommen sind und nach Katowice mit dem Bus gefahren sind. Es ist kalt, es schneit, es ist ein benny event es ist alles äh, stimmig, es Minus Minusgrade. Wir spielen heute gegen Complexity. Also, drückt die Daumen und hoffentlich bis später. Hier ist was Neues. Und ich schalte die das ist, was richtig cool ist. Das ist unser Merchpartner. Das ist unser Hersteller, ne? unser Merchpartner. Genau. Nein, das, okay. ist der, unser, das ist der beste Merchpartner auf der Welt. Ihr könnt es gerade nicht fühlen, aber das ist wirklich ein anderes Level. Guck mal, das ist so anderer Stoff. Man merkt das beim Anziehen. Das ist so, du spürst das gar nicht. Ja. Das ist ein ja. Er kann es nicht bestätigen. Aber selbst wenn, aber. dann würdest du es nicht spüren. <lacht> ja. gute, gute Einwand, Max. Kopie ist zurück. Auf dem Server. Karin, wen vermisst du eigentlich? Da ist er! Was war die Frage? Hast du die Vlogs geguckt? Klar. Hast du das auch gefragt? Das habe ich mir so gesagt die ganze Zeit. So. Oh. Vieles. Oh, Wenn ich mich jetzt hier hinlegen würde, ne? ich glaube, ich wäre weg. So ein sie gestern da. Das ist der Rio-Drop, der nur in die Stores geht. Uh, die wollen wieder wollen einen reintreten hier, Alter. No, <lacht> okay. Okay. Okay, die Numbers? Und du möchtest gucken für das höchste Nummer possible. Das ist unter 100. ich habe mich gezogen. Das ist 256. Das ist eine gute Karte. Guck, guck okay. so rechts hoch, du musst es nachstellen. Hast du eine gute Karte gezogen? Nein, mehr zu mir. Mund so nach unten. <lacht> Ich hab damals immer so Match-Types und so, also... Konfig. Hm? Not a good pack, I think. I mean, not <lacht> because of Konfig. He's a great player, but Johannes Rodatz. Bei seinem 500. Katowicz-Media-Day in seinem Leben. 500. Ist vielleicht der dritte in Katowice. Johannes war schon 2014 das erste Mal, glaube ich, in noch viel, ne? Echt? Also ah, es gibt Fotos von ihm hier schon eine lange History. Und diesmal gewinnt es? Auf jeden Fall. Und das sieht. Ich bin der neue Fotograf. Den Bunkerfilm. Wir sind durch den, so eine Schranke gefahren. Ne? Mhm. Auf bin nicht, ich bin wir nicht im Block. Butterbrezel? Pudding Puddingbrezel. Puddingbrezel? denn für eine meine ich ja. Wie nennst du denn das? Puddingteilchen. Wie? Puddingteilchen. da Pudding Hast du gehört, Tyree? Ja, ich hab's gesehen. Ja. Antonio. Zyks, Alter. Nice. Um, yeah. I would also like to play on Six. Also nice. 2008, <laughs> no good pictures from me. No. Hast du auch mal Karten gespielt? Nee. Nie? Nee. Hast du schon aufgehört? Schon lange. Also in Amerika waren die Events riesig. Paris, die ESWC, in Korea. Ja, wir müssen eigentlich oft nach Amerika fliegen, um diese ganz großen Events zu spielen. Sehr gut, sehr gut gelungen, Leute. Das sieht richtig sick aus, also haben sie schon richtig geil gemacht. The Wenn ihr wollt, dass er sich in The Muscle umbenennt, aber ihr müsst es immer so mit so einem geilen The Muscle. Wie so eine Trailer-Stimme, weißt du? He's from the Bronx. Schauen wir mal, was wird. das wird. Nächstes Jahr dann mit einem Bild von dir hier. Vielleicht. <lacht> <lacht> Wie ist so der Unterschied von 2014 bis jetzt? Das ist ein enormer Unterschied. Das war noch ein Sportheim. Da saß man quasi in einem Viereck, so alle vier Teams in einer Gruppe saßen gegeneinander, gegenüber. Ja, das war auch geil. Ja, das war ein geiles Feeling auf jeden Fall. Ja, deswegen, die wollten ein bisschen als Feeling Feeling ja, reinbringen. Ja. ja, das ist ein bisschen dieses Oldschool-Feeling. Und immer rüberschreiben. Ja. Ich steige auf einen Stuhl -Ganz ein. Ja, Oma, du eigentlich? Kennt ihr so die Kinder, die immer hinten einen Rucksack hatten und vorne? Jetzt fehlt mir noch so mein, mein, mein, mein Busausweis, hier vorne so. It was iron. No, no, no. Big hate has come. You can pick one of these glasses if you want. Safe. You look like an evil scientist. Yeah, it's a good look on you. Yeah, you we'll know what? <coughs> How do you so hope this? Doesn't matter. Everything okay? What's in there or refueling? Most of these things are true, so. Big is done without dust. Big is coming for the major 2023. Go big or go home. No one said that. Alter, was eine coole Karre. Äh, entschuldigen Sie, was ja. machen Sie beruflich? Hey, um, ich bin AD carrier in der Prime League für Big. <lacht> nee, nee, jetzt aber wirklich. Ja, okay, ich bestelle nur Essen für die. <lacht> Danke Mann, vielen Dank. Alles Gute. <lacht> oh. Schau. Schau. Oh. Oh, wie ich habe Play Du uh. Ja. Congratulations. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <Sprout>, right? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ich hatte da einen fetten Brainback Alter. Ich habe einfach vergessen, <lacht> <lacht> wie du gespielt hast. Claire Long, ja. Lass äh, dich die Claire die so mich aufbauen. Das klingt schon bei äh, Kollegen Bruno und Essen. <lacht> Alter, du? Ja. Wie schlecht bist du denn? Der Pokal lächelt uns an, Leute, Alter. Der soll direkt neben Der macht dich direkt an, Josef. Was sagt er so? Der flirtet den eigentlich. Der will getragen werden. Ich guck nach links und ich sehe dich Gott anbrechen. Ja man. Ich, ich sag grad so, arme Nassotkum, Alter. Er <lacht> war nicht Gold. Ja, ich meinte. Ich meinte, Fang und Flöppchen ist natürlich am A, versteckt sich jetzt schon, hat sehr, sehr viel Angst zu okay? killen. Und Halsack hat das Crosshair, okay? Dagegen verlieren wir nicht. Josef gibt den nur Morni, Seite. Also. der hat direkt ein bekommen. Ja, was nass, aber ist egal. Egal, was jetzt passiert, wir gewinnen und verlieren als Team und wir spielen alle zusammen. Ja. Wir kämpfen füreinander. Und jeder kämpft für jeden, egal was er für eine Leistung hat, wir halten zusammen. Ja, ja immer aufbauen, Und ja, okay. das ist es scheißegal, wer wie spielt, wir gewinnen als Team und verlieren als Team, okay? Ja, genau. Keine schlechten Stimmungen, okay? Okay, ja. go big of drei, okay? Dann du Nils jetzt auch da. Okay. Eins, zwei, drei, One bullet will cut it. How's it? Go out. his teammates have relayed the information. He's definitely focused on main, worried about dark as well, but one bullet. Oh! You yeah, can sink, Harry. Great! Why are you stick, man? Four on four now. Oh! Oh! oh, oh. What is that <laughs> from Tabson? <laughs> <laughs> oh, it's looking. It looked the wrong way. Perfection! Nice. Ja, schwören. Geil. Jetzt hat das, ja. Ja. Die ESR, das sind wunderbar vorbereitet. Wir haben hier ein bisschen Stuff. Die Jungs haben T-Shirts, ihre Jerseys und eine Münze. Und wir haben unsere neue Geheimwaffe mitgebracht. Drawlon. Das Star oper aus Ungarn. Moin. Genau, das ist der Player Room. Hier werden die Jungs spielen, sich vorbereiten. Ein bisschen kleiner als wir es von Blast kennen aus den letzten Vlogs, aber denke mal, es wird auf jeden Fall reichen. Hier drüben haben wir eine kleine Küche, ein bisschen was kochen kann oder mal einen Shake mixen oder whatever. Fancy Management Area. Die Headquarters. Die Headquarters, also where the operating begins. Like hier. Wir haben eine schöne Couch, zwei wunderschöne Sessel, einen Fernseher, wir haben den Ball, den wir hier überall. Gegenwärtig, Wir haben hier ein Badezimmer. Die Jungs haben hier schon ein paar Supplements vorbereitet. Wir haben eine Massage gar mitgebracht. Also, wir sind ein bisschen mehr ausgerüstet. Dadurch, dass wir nicht geflogen sind, konnten wir auf jeden Fall mehr Staff mitnehmen. Das war die kleine, aber feine packung Ich finde, das ist ein sehr schöner Raum, wenn man auch die Bilder äh, sieht, die hier angebracht sind, unsere Fahne. Genau, die Jungen sich wohlfühlen und hoffentlich ein erfolgreiches Turnier spielen. Ja, die ESL haben hier auch noch ein paar Süßigkeiten hingelegt. Die sind so obladen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein polnisches Ding ist. Dann haben wir hier noch ein paar Sweets. Weil, also, wenn man nicht die von Nils nehmt, dann ist es sehr gerne süße Sachen. Ich Karim, der ist auf Fall nicht böse, wenn wir das hier mal aufmachen. Ich, nur ich weiß nicht, was das jetzt hier ist, aber ich könnte so. Wie heißt das? Mal man sagt, das ist aus Pferdeblut. Lakritz it's Krofka. Ich weiß nicht. Ballasch, you have to help me. You have to do a blind-tasting. Just uh, close your eyes and open your mouth and I. Oh, is that kind of video, ha. Ah, <lacht> <lacht> <lacht> ist good. It's toffee. Ist good. Ich dachte, das wird schlimmer, so Lakritzmäßig oh dann... Oh, Gott. probably way better at this and I'm busy. Whoa? never mind. <lacht> Goofy-ass-game. Einfach mal ein bisschen Root reinbekommen. X und, X, und dann... Musst okay, du die Leute die werden, suchen? die werden eh nicht lange warten. Die werden eh nicht lange warten, ja. Wir haben es eilig, Alter. Lass ihn denen gefallen tun und direkt 2-0 die Leute weghauen. Nochmal ein Hartes? Ja, Mann. Sepp redet. Man Nein. Du was zu sagen? Nein. Nein das das ist der, der, der reden möchte. Vorhin wollte Roman reden. Puh, ja, wir lieben die. Wir werden die Zeit nur wegmachen. Wir haben auf jeden Fall Zeitdruck. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Okay. Ja, nein, und egal wer schlecht oder gut spielt, ist scheißegal. Es geht ja, nicht um den Einzelnen, es geht nur ums Team, okay? Das ist wirklich, das meine ich ernst, ne? Es ist scheißegal, wer wie spielt. Wir gewinnen gemeinsam als Team oder wir verdienen als Team. Und ein guter Teammate ist besser als einer der plus 50. Ist auch ja. egal, wenn jemand nur einen Killer Wenn wir gewinnen, ist das Spiel. Ja, es geht nicht um ja. den Einzelnen, ja? das müsst ihr wirklich in eurem Kopf haben. Gehunsen okay? wir, wir auf drei, go big, okay? Go big go oder. Big? Drei, zwei, eins. Go, go big! big! Es wird gesagt, go big auf drei. Big oder go big? <lacht> how long, how long? Open your eyes. Ey, ich werde die ganze Zeit gefilmt. Zensieren, zensieren wie. Alter Nils, wenn du 34,5 gleich hast, wirklich kriegst du. Äh, weiß ich nicht. Wie das? Das ist ordentlich. Wir machen das. Du hast aber stehen gepennt. Das ist I'm <laughs> Okay boys. And he's gonna play Pillar. Pops out. Knows he's got a player dark. He can just wait. this. Oh, Yuri! Beautiful second headshot. Here's the last one. Nice, nice. Nice, Kyle. Sick, man. <coughs> I hey, no, got it. I got it. Orange. I the smoke. And needs give me. of Uh -huh. Ja, wir müssen irgendwas. Ja, 3, 2, 1. Ich bin Pillar nicht. Ich bin links, da. Ich bin auch da. Ich bin auch Pillar. komm Ich Ich da. Nice, sure oh, nice. enough. to you said. Unfortunately for Crimbo, nobody's creeping into his crosshair. From the off in Searson, a smoke dropped. Oh, with the bomb. And the flash bomb. Was? Yes. yeah. sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt als CT auch vollen Setup und so weiter, wir müssen die auch stressen, Alter. Lass ja. die stressen und wir müssen fucking gewinnen und die Duelle gewinnen und das werden wir locker machen, ja? Wir, wir brauchen nicht so viel Angst haben und spielt mit breiter Brust. Ja, ja aber was wichtig sagt, ist, dazu. du bist der Künstler, du bist der absolut auf den und wir vertrauen, Equipment denken. Wir brauchen halt, wir müssen uns einander unterstützen. Du bist halt besser in Equipment als alle anderen, ja weißt ja. du? Bonds with FURIA. Art gathers info. Keep your guns out. And all of a sudden, FURIA flustered inside of this A site. It's a very nice. the I I I expect that both of those other players had the ground running, and now Safe is going to have to come with the one. Ich würde, ey, Der Spot würde, würde. Nein! Das der das wird der der das ist der. No! Nein! Es ist Stark. Sehr gut. Spiel. Der ist Ninja, so sagen, ja? Ja. an der Wand ja, entlang und so und das alles so, okay? So machst du das. Man kann so einen Jump machen. Man wird nicht gehört und äh, diese AWP, die vorne ist, ist out, outplayed. Sie werden erstmal viel Mitte fighten, bla bla bla. Sie haben es dann auf dich abgesehen, wir outplayen sie, sind dort nicht in die AWP mal gesetzt, bam, du jumps, AWP, raus. Du schon, schnell hatteln. Komm, sag euch mal, das Kommen ist die beste Map, also, die kommt komm, komm. Ja, Adler, das hat okay, komm. los. los. Komm, Diesmal sagt Ballasch was. Ballasch. Ballasch, Map by Map. Round by round, <laughs> trade by trade, Gazig by Gazig. Yeah. Yeah. yeah, all right, <laughs> <Sehr good>. Go <laughs> big on three. Yeah. One, two, three. Go, go big! Let's go, Alter. That's <laughs> an absolute auto -Grabel. Das yeah. macht makes us all super science. This is not Naruto, son, I'm Naruto. Cave, Naruto cave, also yeah. Yeah. <laughs> oh, no, Go, no. Oh, no, no, no. Flat. Favin's low HP, so this needs to be Keto. Good first, one second. Push through cave. That one gets shut down. It feels like FURIA should take this, but Favon, another oh double kill. And these CTs, oh, does it spread? Just far enough? Keiserato burned, and the bomb pops as Big Rob away. Bigger trying to transition fast enough. Keiserato's down, the without success. Okay. Nice! Close rush oh God, it's fast. Got nades out, Yuri. Oh! Come on, Keto. Hey, Vados, what is going on right now? Uh, right now? Hey. It's called revenge, sweet, sweet revenge. For the Rio major and everything before that. And it's, honestly, it warms my heart. It makes me a very happy man. I hope he flies directly into your sweet mouth. A bushel of them. Kido, man, 17 and seven. Defender with an off, and oh, Art just Kido. walks right into Kido. But okay. Kido's still alive, so you're doomed. <laughs> Ey, vier Runden laufen wir Leute, okay? Dann ja. sind wir fucking Katowice, Alter. Ich will, dass wir uns alle nochmal richtig konzentrieren. Es war ein richtig schöner Abend und wir können einen absolut amazing Abend drauf machen. Wir spielen füreinander, Alter. Denke dran. Du Flash, ich renne dann lang, du Flash, ich renne lang mach 4K. Okay. und mach vier K. Und einlasse ich die übrig. Force <lacht> but you turn your back to keto, he's gonna find you. Nice flash. Desperate to find some kind of a gun. Open's just gonna pin him in, and Krimbo's gonna make sure to catch the head of save. Queserado, Molly over the top, but uh, the defuse is close. already being stuck. And unless he hits the deep shot, which he just did, he's at the nice! Let's go! Yeah, Challenger, yeah. the king of cave in Quito. And he's got Yuri first, then drop, and how many more? With that officially oh, on 32 nice, go man. An absolute descent, Warte, What was that? einfach? comes out lands the arc shot now they've got Yuri in the corner. Sorry. He's firing off Right, right? So yeah, yeah. oh, time Oh my god on the pistols They Geil, Alter, geil, du Geil. Ja, Alter. Geil. Geil, Geil. Zauber, schon geil. geil, geil. geil. Das ist Schöne Energie. Spiel. uns, Lass uns mal ganz kurz zu Hier, kommt im 10! Easy vor Ballasch. Easy vor Ballasch. Ich hab das Gefühl, die haben mich auch nicht gehittet, Alter. Du hast aber auch die immer haben... sofort gehittet. Wenn die deinen Namen gelesen haben, dann sind die weggerannt, am Ende. Ja, sehr gut. Best beste Map von, also Ancient auf jeden Fall von mir. Vielleicht auch die beste Map, die ich je hatte. Generell, ich bin froh, dass wir einfach weiter sind. Letztes Jahr haben wir es nicht geschafft. Und umso glücklicher sind wir jetzt natürlich, dass wir es jetzt endlich äh, ins Main-Tournament geschafft haben. Ach, Mann, der Turm kippt ja so einfach um wie die Gegner von Kito heute. Naja, wir sind am Ende des Vlogs angekommen, äh, Teil 1 aus ähm, Kredowice, war ein sehr erfolgreicher Tag, ich hoffe euch hat es gefallen, schreibt auf jeden Fall Hashtag Gesicht in die Kommentare, das war ja, also Nils Gruner, absolute Legende heute, schaut die anderen Vlogs aus Kopenhagen, da ist auch super Material produziert worden und ja, bleibt auf jeden Fall dran, bis zum nächsten Vlog.